Heute zusammen, ich bin lernende Logistiker im ersten Lehrjahr bei der IG Powder Coatings. Ich gebe dir einen Einblick über meinen Prüf. Kommt doch mit! Das ist unsere Warenanlieferung. Ich empfange den Chauffeur und schaue, ob die Lieferung für uns ist. Ich prüfe die Bestellung, dann wird die Ware abgeladen und kontrolliert. Als nächstes muss ich speziell darauf achten, dass das Material am richtigen Bestimmungsort eingelagert wird. Nach bestimmten Vorgaben muss ich denn im System einbuchen. Mein Ausbildner zeigt mir, wie ich dabei vorgehen muss. Wir lernen das sind eigentlich mehr als nur Mitarbeiter. Wir gehen auch immer zusammen ins Mittag und lernen auch virtuell. Mein Chef erklärt mir, wie ich die Produkte auslagern kann und dabei mit coolen Maschinen hantieren darf. Wichtig für mich für den Beruf ist Ordnung, sein, dass du fit bist und ein logisches, räumliches Verständnis hast und wichtigste Teamgeist. Ich bin während meiner Lehre auch im Speditionsbüro und habe dort viele Kundenkontakt. Ich habe dir jetzt einen Einblick in meinen Arbeitsalltag. Wenn es dir gefallen hat, dann kannst du dich hier gerne bewerben. Ich gehe jetzt in Feierabend. Tschüss!